Eine Übungsaufgabe zur kurzfristigen Erfolgsrechnung. Wir sollen nach dem Umsatzkostenverfahren eine Erfolgsrechnung durchführen, einmal auf Vollkostenbasis und einmal auf Teilkostenbasis. Wir ordnen die Angaben übersichtlich. Wir haben Gesamtkosten von 180.000 Euro, davon 100.000 Euro Fixkosten, entsprechend 80.000 Euro Variable Kosten. Wir haben 1.000 Kg produziert. Aber nur 800 kg abgesetzt, entsprechend liegen 200 kg auf Lager. Unser Stückpreis, klein e abgekürzt, beträgt 200 Euro pro Kilogramm. In der Teilkostenrechnung verteilen wir nur die variablen Kosten auf die produzierte Menge, erhalten also 80 Euro pro Kilogramm variable Stückkosten. Bei der Vollkostenrechnung legen wir die gesamten Kosten auf die produzierte Menge um, wir erhalten Stückkosten von 180 Euro. Wir führen eine kurzfristige Erfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis durch. Die Umsatzerlöse bei 800 Kg ergeben sich zu 160.000 Euro. Dieser Umsatzleistung stehen Kosten gegenüber. Einmal die variablen Kosten des Umsatzes. 800 Kg mal 80 Euro pro Kilogramm gibt 64.000 Euro. Und den Fixkosten des Umsatzes. Tatsächlich werden in der Vollkostenrechnung die Fixkosten auf die einzelnen Produkte umgelegt. Wir erhalten 800 kg mal 100 Euro pro Kilogramm, sind 80.000 Euro. Entsprechend erhalten wir ein Betriebsergebnis von 16.000 Euro nach dem Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis. Bei dem Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis sieht die positive Seite genauso aus. Wir haben Umsatzleistungen von 160.000 Euro. Auf der negativen Seite haben wir die variablen Kosten des Umsatzes wie gehabt 64.000 Euro. Im Gegensatz zur Vollkostenrechnung werden jedoch die Fixkosten hier nicht auf die Produkte umgelegt. Wir müssen also hier den gesamten Fixkostenblock von 100.000 Euro abziehen, erhalten ein negatives Betriebsergebnis von minus 4.000 Euro. Vollkostenrechnung und Highkostenrechnung kommen hier zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Der Unterschied ergibt sich auf der unterschiedlichen Lagerbestandsbewertung. Die Vollkostenrechnung bewertet den Lagerbestand mit den gesamten Kosten der Herstellung. Die Teilkostenrechnung bewertet ihn nur mit den variablen Kosten.